Insomnia, Schlaf, egal was du tust, bitte sorg immer dafür, dass du genug schläfst. Du wirst es bereuen, wenn du es nicht tust. Für mich ist es schon längst zu spät. Ich sitze weinend in einer Gummizelle, während ich meinen Kopf immer härter gegen die Wand schlage. Es will einfach nicht aufhören. Ich habe versucht, mich zu beruhigen, versucht, mich davon abzulenken, doch sie lassen mich einfach nicht in Ruhe. Sie sind da, sie lachen mich aus, nachts ist es noch viel schlimmer, nachts, wenn es dunkel ist. Sie zählen an meiner Geduld und wissen, dass sich mein Wille zu sterben immer mehr vergrößert, Sie haben rote Augen und schneeweiße Zähne. Sie sehen aus wie Fledermäuse, nur größer. Ich sehe sie, wie sie durch meine Zelle fliegen. Manchmal krabbeln sie auch auf dem Boden herum. Sie haben schon so oft versucht, mich umzubringen. Doch jedes Mal, wenn sie mich berühren, spüre ich nichts. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Niemand will mir glauben. Nicht einmal meine Betreuer. Warum darf ich nicht einfach sterben? Warum können sie mich nicht einfach von dieser weißen Jacke befreien und mich umbringen lassen? Ich kann nicht schlafen, nicht schreien, nicht essen. Ich sehe aus wie der Tod höchstpersönlich. Meine Augen sind von schwarzen Ringen umrandet. Ich habe wochenlang nicht geschlafen. Manchmal übergebe ich mich, weil ich es einfach nicht mehr aushalte. Ich sehe nichts mehr außer diesen Kreaturen, diese Wesen. Sie machen sich über mich lustig und versuchen mich umzubringen. Sie machen mich wahnsinnig. Du glaubst mir doch, oder? Du, du kannst sie doch auch sehen. Sie lauern dir auf. Niemand weiß, woher sie kommen oder wo sie sich aufhalten. Aber mach dir darüber keine Sorgen, denn auch dich werden sie kriegen.